mein name ist dann und meiner metal mario master und wir begrüßen euch zurück zu let's play menschen 3 ja in der tiefgarage sind wir gerade oh. Wir haben jetzt gerade herausgefunden dass wir ins museum müssen ja aber vorher müssen wir noch einige sache eine sache erledigen und auf mich zu blenden Jemals. <lacht> oh. aus der entfernung habe ich dich sogar getroffen Auch den kaputt Oh, gut So, wir holen uns noch nämlich ne, noch den letzten Edelstein, der hier ist, mm. bevor wir dann in die nächste Etage gehen. Das machen wir mal. Folge mir. Okay. Hm. Ich weiß, wo es lang geht. <lacht> Bitte öffne die Tür. Nein, das mache ich nicht. Geh, mal weg. Geh mal weg. da. Geh mal weg da. So, jetzt folge mir noch mal ja, da oben ist er ja <lacht> Boah. Oh. die treppe eigentlich treffen habe die treppe verfehlt ich weiß auch immer noch einen herkriegen Au. Aber, aber ich weiß ich nicht war relativ am anfang habe ich auch noch so in meinen aufnahmen so Gulli der irgendwie gefunden in der lobby ich glaube da war Warte mal, können wir hier irgendwie sehen, wie viele wir haben? wir müssen wir ins Labor gehen. Ja. genau. Wir können auch, ähm, wir könnten uns auch erstmal äh, in die nächste Etage gehen. Okay. Warte, da ist noch Geld dran. Das Geld dran. Ich Geld aufgesaugt Oh, oh Geld. Knopf. So, nächste Etage. Ja, nächste Etage. Alles klar. So, Etage Nummer 9 das Museum. Da habe ich jetzt auch drauf. haben jetzt Bock drauf, haben wir jetzt Bock drauf ne? ja. Mario? Nein, bist du Mario? Bist du Mario Mario? Nein, nein, ich bin Luigi Mario. Und wer bist du? Ich bin Luigi Mario. <lacht> Nummer 9. Das Museum. Bogel, so, er so. Nom, nom, nom, nom. Mach mal die Blume hier kaputt. Ganze Natur direkt mal. Was Das hier. Ist das nicht schön? Was noch nicht mal alles Geld aufgesaugt, ey. Da haben wir schon? das erste Juwel. Ja, Fußabdruck. Ich weiß auch schon, wo der zweite hier ist. Ah. Warte. Warte. Warte. Ah. Okay, vielleicht war da nicht das zweite W drin. Aber wir haben viel Geld gesammelt, und das ist wichtig. So. Oder ist eine Perle drin? Mach auf! geht nicht auf. Wir brauchen etwas, um die Scheibe kaputt zu schlagen. Ja, no, ich dran. Äh. mal der kaputt. Einfach die Natur zerstören. Äh, Willst du bitte mal kurz zurückgehen? mach auf. Juwel. Hey. Und Leben. Jetzt brauchen wir irgendwas zum Werfen, hier die ganzen Sachen sind kaputt machbar. Ja. Ne. Würdest mir bitte mal helfen? Ich hab gerade schon gezogen, Mann. Wir müssen, wir müssen gleichzeitig ziehen. Ich will da nicht hin. Louis, Die lass uns nach Hause gehen. Ich kann nicht Oder wenn wir ja von der anderen Seite. Das ist noch ein Ding. Ja. Wenn Oder aus dem Mammut kommt Geld raus. Was das? Erstmal hier Natur zerstören. Ne? Ja. Das machen wir gerne. Ja. Wir zerstören gerne Natur. eine andere. mehr was Ja. Das das hat Goldenes. ja. hab's getroffen. Ich hab's getroffen. Ich bin sehr stolz auf mich. Immer nichts zum Werfen. Ey. Ne. Oh. Was ist das? Nimm das Krähe. weiter wir müssen den t-rex da bestaunen nein ich möchte dann eigentlich in luigi lass uns nach hause gehen äh, komm. ja ja ist ja gut ich komme ja schon ich kann auch voll langsam irgendwie laufen ey. warum kann ich nur so langsam laufen Lauf mal da wieder ist warum das denn da drin ja ist nun tot ist nicht so wichtig ist der einzig wahre tod Uh. Oder da ist der Gelbe, glaube ich. Ist der Gelb das ist der oh -oh. Das ist dieser eine Film? Ja, wie hieß er denn noch mal? Hast du eine Ahnung, wie er hieß? Ja. Ich, de ich denke, ihr wisst alle, was jetzt kommt. Godzilla. Ah. Äh. Ei. Ja. Er hat Ei gegessen. Und dann Ei gegen die Brust bekommen. Boah. Ja, das sieht ja voll aus, ey. Millionen von jahre haben sie überlebt. Dann werden sie zerstört. Ja, von zwei. Klemmland. Ja, warte das ist von einem klempner und einem der aus dem Gummi besteht ja. ey das ist deine Chance du nein ja du bist schon mal eben auch nicht ich bin noch wieder da oh, oh. aber ah, direkt auf die Birne bekomme ich das auch also ich noch mal fressen ich wurde, wurde gerade umgebracht ja, schön dass ich fressen Ja, ich, ich trage auch meinen Teil dazu bei. Und oh oh. oh nein, jetzt ist der frei. Los, Stegosaurus, hilf uns. Kann ich nur so langsam laufen, weil du langsam bist. war ah, ich habe ihn gerade auf seinen arsch geschossen ich glaube glaub, das ist ziemlich unsportlich was ich da gerade mache Ach, herzen wieder. hilfe den hintern geschossen das ist ziemlich unsportlich das zu tun Gegen, gegen seine Birne geschossen, so. also da oh, oh oh. und wir haben ihn kaputt gemacht. Ich glaube, der war schon kaputt aber nur noch Skeletten. Na? Na? Wie geht es ihnen? Ein Geist aus längst vergangener Zeit, dem müssen wir uns krallen. Der hat den größten Knochen. Der hat einen großen Knochen. Ja, jetzt geht es einfach die Frise. Oh. Aua, der hat mir auf die Frise oh. oh, wow. gegeben. Was zum Schießen? Oh, ich kaputt, Mann. Ja, mache ich doch. Hast du doch gesehen? Ja, äh hey, ganz so einfach kannst du ihn nicht angreifen. Ich bin um Sprung, Mann. Ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn und schmeiß ihn. Ich will mir erst noch ein bisschen KP abziehen. Ah, da ist losgerissen, egal. Oh, okay. Das fand ich jetzt witzig. So <lacht> dreckiges Schiff. Warum drehe ich mich immer nach unten? Ey? Das ich doch nicht. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ja. Ja. Ja. Oh. Oh. Ja, klar das bild den drin ja warum denn auch nicht oh, oh. dankeschön dankeschön er hey, warte erstmal geld einsammeln nein musste der blaue tot der einzig war tot irgendwie nicht weiß Was? Was los mann hm. bin nur nur ich. Oh. Was auch was? Gib mir Es okay, okay. kommt doch irgendwas, was da oder? Pass auf. B 2 mhm. Okay. Aha, du hast einen weiteren tod gerettet. formidabel Bringen wir ihn hier, bringen wir ihn hier bei mir im Labor in Sicherheit. Geh mit ihm zum Aufzug. Ich glaube Wir haben äh, was, um die Scheidenköpfe zu machen. Ah ja. Wir ihn ich kann ganz langsam laufen soll ich noch ein foto von ihr machen ich nutze ich nutze lieber menschliche geschosse oder pilzhaftige Geschosse. geschosse ja. wie sieht es mit dir aus ja mache ich ja. ja ich nehme lieber eine leiche die überreste von der leiche meinst vor vor dem Dino? Ey. Das ist doch trotzdem eine Leiche. Ah, er ist zu mir Bei dir bin ich sicher. Denkt er nicht? Ups. Aber wie viel Geld darum liegt, ey? Ja. Bonk macht da kaputt, danke. Warte, bevor, bevor du jetzt hier die perle nimmst, warte eben. Ich kann nicht sehen. Das ist doch nur ein Juwel. Haha! Schießen ab! Das ist doch das grüne oh, Juwel! Oh ja! Warte, bevor oh, wir weitergehen, da rechts war auch oh, noch was. Oh. oh du hast alle Eier kaputt gemacht. Mach das kaputt. Mach das kaputt. Mach mach's kaputt. Ja. Wo also. ist also. also. Und damit haben wir das letzte Juwel. Oh, schön, einfach. Ja, und da hinten ist ist noch ein Glaskasten. Ich habe ihn. Können wir können wir ihn behalten? Ja. Als Kanonenkugel. Ja. Oh so eine waffe die geld einsaugt ein, das doch genau das richtige für dich ja allgemein zeug ja schon völlig in dem gebiet ja da ja, ging schnell kingdong <lacht> oh, geh. Geh. geh uns aus den augen ah, hm. Hm. währenddessen Mach den Kalt. Gewortet. Jawohl. Über ja. mehr Geräusche. Ja. Nun denn, Luigi, jetzt fehlen noch ein weiterer Top, Prinzessin Peach und Mario. Ihr habt es geschafft. Viel Glück. <lacht> Knopf. Knöpfchen. Dann durch ich den mal einstecken, ohne dass irgendwas zwischendurch passiert. Da wird nichts passieren. Das weißt du doch nicht. Doch. B2. Oh yeah. Dame auf E5. Ja, gehen wir da okay. Die Wasseranlage. Ach ja Du tust mir jetzt schon leid. Ich weiß. <lacht> wackelt so denn so? Darf ich nicht wackeln? Ich bestehe aus Glibber. Dann Wenn sie schon eine saugglocke verpassen. Okay, Immer da können wir nach Hause gehen? Wir gehen nach Hause. Okay. Das ist voll die Country Musik, die er spielt, ey. Ja. Jetzt mal das machen wir halt machen. Ja. Wie es sich gehört. Kaputt ja, machen. Schau ja, mal, was sie da. Ich hab's doch gerade kaputt gemacht. Oh um mein Truhe. Riesen goldene Mäuse. Ey, Jan, das ist irgendwie nichts. Ja. Äh, wir mal. So, okay. Lass mich mal. oder also war schon offen. Ja. wie Und ich weiß auch, wie wir an die Truhe rankommen. Mal Goldene Saugblocke. Eine goldene Sauglocke. Oh. Da Geld drin. Ja, Geld. Money. Oh, alles meins. Ne, alles meins. Oh, oh. Noch mehr. Oh. Oh. Wir sind da vorbei. Ah. Hm. Dann klitter hoch. Ich kletter hoch. Ich kann ja nicht. immer noch kein edelstein oh, <lacht> oh. war aus dem bild raus raus warum war ich nicht nicht on screen für fünf sekunden Und? Nee. Jetzt kommt der ja Wasser. Pass auf. Oh Gott, nein. Ach, waschen. Der Albtraum. Vor allem bei einem Klempner. Ja. <lacht> Nun bin ich hier nur wieder rausgekommen. Lustiger Schlüssel. <lacht> Wui, so. Na dann mal los. Nicht bevor ich das eingesammelt habe. Okay, ich habe gerade die Tür. <lacht> so, Jetzt, mal. jetzt mal. Oh, achso, du hast Schlüssel. den Schlüssel. Ich habe den Schlüssel. Jetzt könnte ich... Oh! Er ist ja, schon wieder verschwunden. Mann. Ich weiß ja nicht, was passiert. Nee. Ja. Ah! Was? ja, Und den. Und den. ja, Und den auch noch. Und die alle. aber oh, waren das schon alle? Ja. Wir machen das echt gut. Ja. Mach die mal an. Oh, du musst mir helfen. Ja. Ich glaube, die habe ich gerade alle angemacht. Ja. Und hm, auch die sollen angemacht ange werden. Oh, das war ein Rätsel, ja. Ja, ein wasch echtes Rätsel. Okay, irgendwie ich alle einmal anmachen einmal aus. Warte. Warten. man da oben. Irgendwas soll jetzt gleich passieren. Ah, jetzt. Oh, no, no, no, no, no, no. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Ja, da kommt kein Edelstein raus, Mann. Ja, da kommt kein Edelstein raus. Oh, Mann. Aber viel Geld. Geld. Das sowieso irgendwie nicht benutzen. Jetzt ordsack von Geld. <lacht> das ist toll egal von Geld. Hallo, ich bin wieder da. Ja. Weiter. Was? Was dabei? Ich weiß jetzt nicht, was ich gerade aktiviert aber. Warte, gerade kaputt machen. macht Mario. Mach die Kiste auf. Ich will mich umgucken. jetzt mich nicht. Oh, ich werde vom Besen erschlagen. Ah, oh nein. Nicht vom Besen. Wenn du bist stärker als ich, komm her. schalt mal eben das wasser da. und das wasser aus Haha. wenn ich das hier einsammeln kann oh oh. Du hast mich umgebracht ich weiß es nicht aber schon alles wir gehen okay aber will nach hause gehen ich will eben fast nach hause gehen hm. ich gehe mal da oben ich gehe mal da also gar nicht doch wohl das wasser das tötet leute Uh, da unten war eine Tour, by the way. Ja, hab ich oh, gesehen. Ah, hm? uh, rest uh. in peace. Könnte <laughs> <laughs> ich zu haben. Ah Gott! Oh, mir. Mach irgendwas sinnvolles. <lacht> ja, JS mhm. Lehm gehört ist. Ja, ja. Okay. Erstmal irgendwas mit dem Nichts Und jetzt habe ich's. den ein. Du steckst ja ganz schön tief im Schlamassel, Luigi. Okay. Umso besser, dass ich aus technischer Sicht gut nachrichten kann. Der Schreckweg. Der Feld, oh, ist wasserdicht. Cool. Dieser Geist hat mit dem Schalter den Wasserstand manipuliert, deshalb bis jetzt dein Weg blockiert. Probier doch mal den Abwasserkanal entlang zu laufen, um den Schalter zu erreichen. Du musst den Wasserstand wieder absenken, um den Geist verfolgen zu können. Wenn ich reinge, also nur Wasser. Äh, du, ich weiß nicht wieso, aber Luigi kann nicht schwimmen. Oh. Obwohl er es in Super Mario 64 DS konnte. Er konnte es nämlich. Super Mario World. Ja. ist ja. irgendwie fast jeden anderen Mario-Spiel. Ja, nur warum hier nicht? Na komm, wollen wir hier ein bisschen Randale machen? Aua! Ich hier übergezogen, also hat's gesehen. Ja. Kaffee. Cool. Und absorbieren dieses Biscanner, wenn es ein Kaffee Luigi. Oh, was? Soll Kaffee Fluigi werden? Haha! Wow, ist das schön! Dieses ganze Geld ganz allein mir. Oh, Au. Oh, was mit dir Au. mir so ein Regentropfen da runtergefallen. <lacht> ja! Oh, oh, oh. Was denn du da? Oh, schön. Du kannst dich jetzt mit Hilfe deine Schreckwegs fortbewegen. Hallo. Wenn du äh, saugst, dann kommst du nach vorne oder so, so fährst du halt rückwärts nach vorne. Das schön, ne? Ja. Ich meine, du hast eine riesige Gummiente. Ja. ich brauche ich auch gerne meine Badewanne. Hast du, überall, äh, hast du überhaupt eine Badewanne? Nee. nee. Dusche. Nun klar, sagen. Aber wenn ich eine hätte. Wenn du eine hättest, dann müsste Du wirst auch so eine riesige Gummiente ente rein tun. Ne? Ich, schicken, ich will erstmal da links in den Tunnel reinfahren. Ja, Weiß genau. also da ist er. Hat er da Ja. Da ja. wollen wir so ein paar Scheiße na. ich hab's hier richtig entspannt, gerade. Ich weiß, weil ich jetzt hier gerade alles mache. Oh. Ja, du hast gerade den Spaß deines Lebens, ne? Ja. Durch. Ja, das sind Minen? Was sind Minen? Was Wenn es hier ein Abwasserkanal ist. Äh, ja, ziehst du für mich ja das Gitter nach oben, damit ich da rein kann. Yeah. Wienkirsch. Nein, ist da. Echt da, da. Ah. Na, <lacht> das war ja wehgetan. getan, ne? Ich habe mich... Ja, ich... ja, weil ich es gerade für dich eingesammelt habe, nur für dich. Ist das nicht schön? Oder oh, ja Geld? Das ist ja Geld, ne? Ja, Geld. <lacht> Geld. Er achtet gar nicht auf mich, er achtet nur aufs Geld, ey. Ich will die Männer achtet gerne. hat oh, ein Fisch. Fisch im Abwasserkanal. Warum sind sind da Fische im Abwasserkanal? Oh, jetzt ich die <lacht> Explosion. Oh, nice. Du musst mir helfen. Dankeschön. So, jetzt will ich dir helfen. <lacht> Oh, jetzt solltest du ähm, dagegen halten Ja, siehst du das? Ach oh, was? Ähm, wenn du die Stacheln mit deinem Gummibrot berührst, äh, stirbst du. Na gut, okay, du verlierst 10 HP und, und wir müssen diesen Abschnitt noch mal machen. Kann ich nicht? Du darfst nicht rein, du ja. Oh, da war eine Mina. Was ist denn jetzt? Hat's gesehen. Hat's gegangen. Die, die habe ich ja noch nie zuvor gesehen. Okay, guck mal durch. Oh, Alles schön hier. Ja, weil du genau weißt, dass ich hier die ganze Arbeit mache. Das was rausgefallen. Hast du gesehen? Äh, da, das Ding, ja, ja, da, da ist eine Flasche. Das Geld drin. Flaschenpost mit einem Brief und Geld. Hey, ja, ich mache was für dich auch. Hau Gummi, wo die haben. Ja. Oh, noch eine Flasche. <lacht> du musst immer alle Gummienten kaputt machen, ne? Melone, das sind Melone. Warum sind hier melonen im Abwasserschacht? Jetzt kann ich bewegen. Ja, ich mach dir auch. Warte. Ach, ich will weiter. Ja, ja, ist sehr ja gut, den solltest du ausweichen das passiert nämlich wenn dein gummiboot kaputt geht du musst den abschnitt nämlich noch mal machen das heißt ich muss schon wieder alles machen ey. ich habe so viel arbeit hier unten wie bestehe ich aufs glibber ich vertrage überhaupt kein wasser aber das können wir erst machen sobald der wasserspiegel wieder normal ist Bist du bereit ja jetzt hin. du musst dadurch aber du musst versuchen den heiden auszuweichen den haigeistern okay hier und ich hier ja ich. Gut gemacht. Ich sagen wir machen mal einen Schnitt. Weil oh Gott, Äh ja. Äh. Hey, wo gerne, ne? Ha ha ha. Hey, wo gerne, ne? Auch. Mhm. Ich will sagen, wir machen einen Schnitt, aber wir haben ein, zwei Minuten. Alter, also, okay, dann machen wir hier einen Schnitt. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn, wenn wir den, ähm, na wenn wir dieses sehr seltsame Rätsel hier lösen. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao ciao. Ciao ciao. Thank you